Einen wunderschönen guten Morgen. Der schwedische Zahlungsanbieter Klana, der shoppte sich Stowcard, eine App, die mir seit vielen Jahren diverse Bonus- und Kundenkarten speichert. Es war durchaus nett, diese Plastikkarten mit ihren Barcodes nur digital mitzuschleppen. Aber die Übernahme, die Übernahme war für mich der Auslöser, all diese Pässe einmal ins privatsphärenfreundliche Apple Wallet umzuziehen.